Der Listbefehl in Starter ist ganz praktisch, wenn man sich einzelne Variablen mal genauer anschauen möchte. Wir starten wieder mit dem Beispieldatensatz auto.dta und dann haben wir hier als erstes Beispiel den Listbefehl ohne eine Variablenliste. Wir schreiben also einfach nur List hin und das ist schon der komplette Befehl. Wenn wir das ausführen, bekommen wir eine Übersicht über alle Variablen, die im Datensatz enthalten sind. Das heißt, in diesem Beispiel hier sind das hier diese 7 bis 8 Variablen, die wir hier oben aufgelistet bekommen. Und dann zu jeder dieser Variablen bekommen wir dann für alle, in diesem Fall 74 Fälle, die Information, welche, die Auspräg welche Ausprägung in dem jeweiligen Fall vorliegt. Das ist also sehr praktisch, wenn man sich einen Überblick über den gesamten Datensatz verschaffen möchte. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, den Listbefehl mit einer variablen Liste zu kombinieren. Ich habe hier einfach drei Variablen aus dem Datensatz ausgewählt und die an den Listbefehl drangehängt. Wenn man das ausführt, bekommt man eben entsprechend eine Liste mit den 74 Fällen dieses Datensatzes für diese drei Variablen. Dann gibt es im Listbefehl eine ganze Reihe von ganz praktischen Optionen, die man noch hinten dranhängen kann. Die komplette Übersicht finden Sie natürlich wie immer in der Hilfe. Die beiden Optionen, die ich hier mal kurz vorstellen möchte, ist einmal hier die No-Label-Option. Wenn wir den Befehl einmal so ausführen, dass wir die no NoLabel-Option hinten dran gehängt haben, dann ändert sich die Ausgabe hier nur bei einer der Variablen, und zwar bei der hintersten hier. Da stand vorher immer Domestic oder Foreign. Und wenn wir hier jetzt die no NoLabel-Option verwenden, dann stehen hier die numerischen Codes, also 0 und 1. Das heißt also, dass die Ausgabe der Labels hier unterdrückt wird und stattdessen nur die numerischen Codes angezeigt werden. Das kann sehr praktisch sein, wenn Sie sehr lange Labels haben, um das Ganze etwas übersichtlicher zu machen. Bei den anderen Variablen verändert sich nichts, weil wir hier ohnehin nur die Zahlen angegeben haben, also die numerischen Codes. Und hier handelt es sich um eine String-Variable. Das heißt, dort wird nichts geändert, wenn wir diese No Label option verwenden. Dann haben wir hier eine Option oder mehrere Optionen, die einfach kurz zusammenfassen, was bei der Variable der Mittelwert ist, die Summe der Werte und äh, die Anzahl der Fälle. Schauen wir uns das mal für dieses Beispiel hier an. Dann sehen wir, dass hier unten für alle numerischen Variablen aufgelistet wird, was ist der Mittelwert, was ist die Summe der, der Werte und was ist hier die Anzahl der Fälle. Sie müssen natürlich selber darauf achten, ob zum Beispiel die Ermittlung des arithmetischen Mittels überhaupt Sinn macht. In diesem Fall hier macht es Sinn, hier bei einer Variable, die 01 kodiert ist, eine Dummy-Variable, macht es natürlich keinen Sinn, das arithmetische Mittel zu berechnen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, den Listbefehl mit einer IF-Bedingung zu kombinieren oder mit einer IN-Bedingung. Und das schauen wir uns einmal kurz an. Bei der IF-Bedingung funktioniert es so, dass wir sagen können, wir möchten gerne nur dann, die Fälle in unsere Liste aufnehmen, wenn sie eine bestimmte Bedingung erfüllen. Hier zum Beispiel, dass diese Variable Miles per Gallon, dass die unter 20 liegt. Dann haben wir die Inbedingung, Die Inbedingung sagt in diesem Fall, dass einfach die ersten zehn Fälle angezeigt werden sollen. Oder hier die letzten 10 Fälle. Das kann also auch sehr praktisch sein, wenn man einen sehr großen Datensatz hat. Und ganz interessant, man kann diesen Listbefehl auch hier mit der by, mit dem by präfix kombinieren. Wenn ich hier also sage, ich möchte das Ganze sortiert haben nach dieser mpg-Variable, dann werden wir getrennte Listen ausgeben äh, für jede ähm, Ausprägung dieser mpg-Variable. Wenn Sie sich die Hilfe anschauen wollen, wie immer einfach help und den Befehlsnamen.